Wie kann ich aus meiner PowerPoint-Präsentation ein Video erstellen? Das ist sehr einfach. Man wählt dazu hier im Menü den Punkt Bildschirmpräsentation aus und geht dann auf Bildschirmpräsentation aufzeichnen. Dort kann man dann auswählen, ob die Aufzeichnung ab der ersten Folie, also der Titelfolie, beginnen soll oder ab einer bestimmten anderen Folie. Ich wähle hier Aufzeichnung am Anfang beginnen und lasse hier die Voreinstellung, dass also sowohl die Anzeige Dauer für die Folien und auch sonstige Kommentare etc. mit abgespeichert werden. Dann klicke ich auf Aufzeichnung starten. In dem Moment wird jetzt hier die erste Folie, also die Titelfolie, angezeigt. Und alles, was ich jetzt spreche, wird als Audiospur mit aufgenommen und parallel dann dazu abgespeichert. Ich kann jetzt also die einzelnen Folien durchgehen, indem ich hier auf Weiter klicke und jeweils meine Kommentare zu den Folien aufsprechen. Sobald ich damit durch bin, kann ich das Ganze beenden, indem ich hier oben auf dieses Kreuz klicke. Und dann wird diese Vertonung einfach auf den Folien hinzugefügt. Das sieht man daran, dass jetzt hier auf der Titelfolie so ein kleines Lautsprechersymbol angezeigt wird. Und sobald ich hier darüber fahre, wird auch dann, kann ich das auch abspielen. Das heißt, wenn ich hier jetzt drauf klicke, wird genau das abgespielt, was ich gerade aufgenommen habe. Und genauso dann auch auf der nächsten Folie. Und im Prinzip kann man jetzt die PowerPoint-Datei so abspeichern, wie sie ist und kann dann tatsächlich schon sich diese Tonspur zu den einzelnen Folien äh, mit äh, anhören. Wenn man das Ganze jetzt als eigene Videodatei abspeichern möchte, dann geht man folgendermaßen vor. Man klickt hier auf Datei, dann Exportieren und dort wird man dann Video erstellen. Dort kann man dann hier die Voreinstellung lassen, Qualität und wie das Ganze abgespeichert werden soll. Klickt dann auf Video erstellen, dann muss man nur noch sagen, wo das Ganze abgespeichert werden soll und fertig. Viel Erfolg!